Aldo, Aldo, Jens, ihr Feinschmecker von Gustini, hier haben wir das ganze Sortiment der Familie Giusti. Wie man sieht, eine sehr hochwertige Sammlung mit fünf Balsamessigen. Il Profumato, eine Silbermedaille, Il Classico, zwei Goldmedaillen, Il Denso, drei Goldmedaillen, Quarto Centenario, vier Goldmedaillen und der Bandarossa, fünf Goldmedaillen. Und was sind die kleinen Flaschen? Das sind Kostproben vom alten, traditionellen Essig. Direkt vom Fass extrahiert. Kirschenholz, Eichenholz, Eschenholz. Direkt aus den Holzfässern? Ja, genau. Die sind nicht gemischt und sie schmecken ganz intensiv nach der bestimmten Holzsorte. Kennt ihr den Grund für diese luxuriöse Kollektion? Der Name ist Los Quigno. Die habe ich für Pavarotti zusammengestellt. Wirklich? Der Pavarotti? Ja, es war nicht unsere Idee, so eine große Kiste anzubieten, aber 2006 organisierte das Rote Kreuz und Pavarotti eine Benefizversteigerung in der Arena in Verona. Pavarotti hat uns gefragt, ob wir ein ganz besonderes Geschenk anbieten wollen, um Geld für eine gute Sache zu sammeln. Wir haben überlegt und dachten uns, ja, lasst uns nicht nur Balsamico Flaschen verschenken, das könnte ein bisschen kitschig wirken. Ich war persönlich bei der Gala, als Los Criño für 1.100 Euro versteigert wurde. Und kann man sie heute noch haben? Nur auf Anfrage gibt es Los Criño. Äh, ist das ein Zertifikat? Ja, das ist ein Zertifikat, wo unsere ganze Geschichte erzählt wird, von mir persönlich unterschrieben. Das ist ein tolles, großes Zertifikat. Das Geschenk. Kommen die fünf kleinen Flaschen wirklich direkt aus dem Fass? Ja genau, die kommen direkt aus verschiedenen Holzfässern. Mit diesen Kostproben kann man die besonderen Holzgeschmäcker genießen. Kirsche, Eiche, Esche, Wacholder.